Also, also, also, jetzt habe ich nicht so viel Lust, aber wie auch immer, ich will doch noch ein Video machen, also, jetzt, Polynomfunktionen ist egal, jetzt machen wir es, steht ja eh ja, alles im Buch, aber ich muss sagen, also, wenn man da so sieht, wie das funktioniert, das ist doch besser, ja, also, man sieht viele Sachen da drinnen, das ist doch besser, ja. Ja, gut, schauen wir mal jetzt hier, Polynomfunktion, was zum Teufel ist eine Polynomfunktion? Eine Polynomfunktion ist eine Funktion von einer Summe von Potenzfunktionen, deren Hochzahlen natürliche Zahlen sind, bitte, wenn ein Begriff nicht bekannt ist, die vorherigen Videos sind, Mathematik ist sehr stark aufbauend. Wie auch immer, da sehen wir jetzt hier, p von x ist a n x hoch n, n ist die größte Hochzahl in bestimmter sogenannten Grad der Funktion, ist allerdings eine natürliche Zahl, 1, 2, 3 oder sowas, ja? Diese Zahlen hier, an, die werden Zahlen auch sein, aber die sind nicht mehr natürliche Zahlen, das an, das ist nur ein Koeffizient, das kann irgendeine Zahl sein, das muss nicht eine natürliche Zahl sein, das kann auch, das an, das a5 zum Beispiel, wenn die Funktion 15 Grades ist, kann zum Beispiel Wurzel 2 sein, ist egal. Ja? Gut, gehen wir weiter, In die höchste Hochzahl ist die höchste Hochzahl 0, dann haben wir die sogenannte konstante Funktion. Ja? Polynomfunktionen 0 Grades, Y ist gleich a 0. ja, wie in Diagramm A steht da, schauen wir das Diagramm da, da ist eine Gerade, die parallel zu X-Achse ist, das ist eine konstante Funktion, in diesem Fall Y ist gleich 4, ja? ist die höchste Zahl, höchste Hochzahl 1, dann haben wir eine sogenannte lineare Funktion, viele davon sehen wir hier, ja, so, so, so, alle Geraden halt, ja die sind lineare Funktionen, da ist die Funktion X plus A0, ja, <lacht> nicht verwirren, in Deutschland schreibt man an, anstatt A1 M und anstatt A0 N, in Österreich K und D, in der Schweiz, keine Ahnung, in jeder Stadt schreibt man etwas anderes, ist egal, hier jetzt bei dieser Darstellung von Polynomfunktionen benutzen wir A1 für die sogenannte Steigung an 0 den sogenannten xy-Achsenabschnitt. So. Ähm, ja, gehen wir weiter. Ist die höchste Zahl, Hochzahl 2, dann haben wir die sogenannte Quadratienfunktionen, Polynomenfunktionen zweiten Grades. Da sehen wir ein paar davon, ja. Nach oben, nach unten, ja, so sehen sie aus. Parabel nennt man diese Figur, ja. Parabel, ist ja egal jetzt. Diagramm c haben wir schon gesehen und wenn diese Koeffizient hier von der Hoch mit der Hochzahl 2 jetzt hier diese die Koeffizient, ja wenn sie egal, dann sage ich nur a2 bedeutet nicht, dass es eine natürliche Zahl ist, ja, die, die Koeffiziente von x mit der Hochzahl 2 bedeutet, das kann auch Wurzel 2 sein, ja. Das a hier, das hier oben nicht. Dann haben wir keine Polynomfunktion mehr. Aber wie auch immer, machen wir jetzt weiter. A2, wenn das hier positiv ist, zeigt die Funktion nach oben. So, wenn das negativ ist, zeigt sie nach unten. Ja, Fertig. Nächstes jetzt, wenn die höchste Zahl, Hochzahl 3 ist, dann haben wir so ein S, mehr oder weniger ein, so. Wenn man das so den Kopf ein bisschen dreht, dann sieht man da ein S. Ja, bitte. Und wenn es von, äh, mh, ja, wie soll ich hier, wie hier, wenn es von unten links nach oben rechts geht, ja, das geht allgemein von Polynomfunktionen, ja, ist diese Koeffizient der höchsten Hochzahl, die ist dann positiv, bei allen äh, äh, Polynomfunktionen mit ungerader höchsten Hochzahl, ja. dann ist die Polynomfunktion positiv und wenn es so von oben Links nach rechts unten geht, dann ist diese Koeffizient hier, die Koeffizient, nicht die Hochzahl, Korrektur, dann ist sie negativ. Ja? Und allgemein, wenn die äh, höchste Hochzahl äh, positiv ist, ja, die Koeffizient, die Ho Ho Hochzahl ist sowieso positiv, aber die Koeffizient davon positiv ist, dann zeigt die äh, Funktion allgemein nach oben und wenn sie negativ ist, zeigt sie bei gerade Hochzahlen nach unten also noch einmal bei ungerade Hochzahlen bei ungeraden Hochzahlen 3, 5, äh, 1, 7 und so weiter also ist äh, die Koeffizient der, äh, Variable, der Potenzfunktion mit der größten Hochzahl also hier die 3 ja, die Koeffizient ist dann äh, Positiv, wenn wir von links unten nach rechts oben gehen, oder hier auch, sieht man das so, diese Funktionen so, ja? und negativ von links oben nach äh, rechts unten, so oder so wie hier. Ja? Und wenn die äh, größte Hochzahl gerade ist, 2, 4, 6 und so weiter und so fort, dann ist das posit die Koeffizient positiv, wenn es nach oben zeigt und negativ, wenn es nach unten zeigt. Fertig. Ähm, hier sehen wir, hm, haben wir so eine Kurve. Nennen wir das so jetzt der Einfachheit halber. Ja? Und hier auch eine. Hier sehen wir, haben wir zwei Kurven. Ja? Hier sehen wir 1, 2, 3 Kurven. Auch hier 1, 2, 3. Ja. Die höchste Hochzahl ist 1 mehr als diese Kurven. Hier sehen wir jetzt hier eine, zwei Kurven. Also die höchste Hochzahl ist 3. 1 mehr. Hier 1, 2, 3 Kurven. Also die höchste Hochzahl ist 4. Hier 1, 2 Kurven. Höchste Hochzahl 3. Hier eine Kurve. Höchste Hochzahl 1. Hier 2, Entschuldigung. Hier keine Kurve. 1. Und die Konstante ist ein Sonderfall. Und jetzt gehen wir jetzt hier. Also es fängt links unten an und endet oben rechts. Das muss eine ungerade Zahl, wenn wir gleich sein, wie, sehen, wie viel. Und von links unten nach oben rechts, das wird dann, äh, die Koeffizient der höchsten Hochzahl wird positiv sein. Ja? Also schauen wir jetzt hier, wie viele Kurve haben wir. 1, 2, 3, 4. Also plus 1 15 Grades. Schauen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kurven, insgesamt ist es 6. Grades. Ja? Und ähm, jetzt hier bleiben wir noch hier. Ja? Beide gehen nach oben bei der Ränder. Ja? Das geht insgesamt nach oben. Also, das bedeutet die Koeffizient des Hoch, äh, größten Hochzahl wird positiv sein. Hier geht es wieder von unten links nach oben rechts. Das wird auch ein, die äh, Koeffizient der, höchsten, der größten Hochzahl positiv sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gruben, 7. Grad. Wie viele Lösungen kann so eine Funktion haben? Wie wir sie hier sehen können, wenn der Grad eine gerade Zahl ist, also die, höchste, äh, die größte Hochzahl äh, gerade Zahl ist, kann es 2 auch eine oder keine Lösung geben, also wie hier ja, unten ja, gibt es keine Lösung, die x-Achse wird nicht getroffen wenn aber wir so eine ungerade Funktion haben können wir äh, von drei Lösungen, hier haben wir zwei ja, äh, x-Achse eins hier und eins da eins hier, Entschuldigung, zwei Lösungen also von 1 bis äh, so viel wie die äh, größte Hochzahl Lösungen haben kann, so eine Funktion haben. Ja? Hier haben wir nur eine, hier haben wir zwei, das ist wieder hier äh, vierten Grades, da hat es nur eine Lösung, vierten Grades ohne Lösung, trifft die X-Achse nicht. Das war, haben wir jetzt schon das 1, 2, 3, 4, 5 Grades und das hat 1, 2, 3 Lösungen. Also die Lösungen können variieren, aber wenn die Hochzahl ungerade ist. Kann es von 1 bis höchstens so viel wie die Hochzahl äh, Lösungen haben, also bis 5 in diesem Fall, aber diese hat noch 3. Diese hier zum Beispiel ist 7. Grades und hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lösungen. Diese hier ist, äh, was zum Teufel war es, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grades und hat 1, 2, 3 Lösungen. Ja. Also bei gerade Zahlen von 0 bis so viel äh, wie der Grad. Ja in diesem Fall 0 bis 6 bei ungerade von 1 bis so viel wie äh, der größte Hochzahl, die größte Hochzahl und warum in diesem Fall 1? Ja, wenn es von links unten nach oben geht, irgendwann wird es unbedingt die x äh, Achse treffen und bei diesen Funktionen hier ist das nicht der Fall Gut, da glaube ich gibt es nicht mehr äh, zu sagen außer vielleicht für das Monotonieverhalten Verhalten hm, Moment also ganz kurz, das Monotonieverhalten, was bedeutet das? Wenn es nach oben äh, geht, dann ist das Monotonieverhalten also steigend, nennt man das. Und wenn es nach unten geht, äh, fallend. Also hier ist die fallende Funktion, von da bis da ist es steigend, von da bis da fallend wieder. Und hier auch diese Funktion zum Beispiel ist von hier bis da steigend, dann wieder fallend, steigend und wieder fallend. Und ist immer steigend, oh, was ist mit sagen wir, diese hier ist am Anfang fallend und dann steigend bis hier und dann bis hier unten fallend und dann bis hier steigend und dann noch nochmal steigend. Inzwischen ist sie parallel zu x-Achse, aber das ist ein solcher Fall, das besprechen wir jetzt hier nicht. Und let's last, but not, but not least, ja, die Ableitung einer Polynomfunktion ist eine neue Polynomfunktion mit einem Grad um 1 reduziert. Also die Ableitung von dieser das war 1, 2, 3, 4, 5, also 6. Grades. Die Ableitung davon wird eine neue Funktion vom 5. Grad sein. Und das ist jetzt mit den Polynomfunktionen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.